Die Gefahr von Rechts wächst. Sie wächst in Deutschland und sie wächst in Europa und international. Und gerade in diesem Land hat der Rechtsterror auch nach 1945 eine lange Geschichte. Es ist kein neues Phänomen. Denken wir an das Oktoberfest von 1980, an die rassistischen Anschläge von Rostock, Mölln und Solingen an die Mordserie des NSU. Neun Menschen aus rassistischen Gründen ermordet wurden und diese Familien dieser Menschen nicht etwa Unterstützung durch den Staat erfahren haben, sondern Verdächtigungen und Kriminalisierung ausgesetzt wurden. Der Mord an Walter Lübcke, Halle, der Anschlag auf die Synagoge dort, Hanau, Hanau, wo neun junge Menschen ermordet wurden, so wahllos und doch so gezielt weil der Täter menschen mit migrationsgeschichte töten wollte Rassisten versuchen immer zu divide Sie versuchen, die Gesellschaft society they try to divide working class movements they try to divide trade unions and they end up in deeply oppressive und faschistische regimes as a result of it. And so we have to then start digging into what goes on underneath this. What goes on is that the rich and powerful in society use divide and rule. Colonial governments have used divide and rule in colonies all over the world, European colonies all over the world, and it's used against workers now. It's used against migrant workers all over Europe, and indeed all over the Middle East and in other parts of the world. It's used as a way of setting one worker against another, and all of it emanates from an idea of racial superiority. The reasons for the rise of the far-right are linked to the deep economic, social and political crisis we are facing in Europe. It started with a financial and economic crisis 2008-2009, and it was deepened by the pandemic, and now we have the situation of the war in Europe.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 is in so that method between radical left parties and the far right as part of the same thing where well, the liberals are right in the middle as a moderation quite huge and uh, are dynamic uh, in uh, France both in France and in uh, in Italy start miss off Ich denke die europäische Linke sollte natürlich also auch stärker europäisch miteinander vernetzt sein. Das wird aber nicht reichen, wenn man sich den Internationalismus der Rechten ansieht. Natürlich muss eine Linke international sein. Sie ist es eigentlich auch traditionell. Es gibt keine, Inter keine Linke, die nicht zugleich internationale Linke ist. Was sie aber stärker machen muss, sie muss ihre Analysen stärker zusammenbringen, Sie muss ihre Möglichkeiten des gemeinsamen Gesprächs verstärken. Sie muss neue Formen der Kooperation finden. Vor 20 Jahren gab es die Sozialforumsbewegung. Im Grunde genommen brauchen wir für das 21. Jahrhundert neue Formen der Organisation, die vielleicht die alten Traditionen der Sozialforumsbewegungen und früherer Prozesse wieder mit aufnehmen, aber auf eine neue Weise verbreiten und äh, produktiv machen. Thank you. Bueno, Desde luego la izquierda tiene un enorme reto a nivel internacional para luchar contra el auge de la extrema derecha. Uno de los elementos centrales y además bastante sencillo o bastante evidente, pero creo que de una importancia extraordinaria en este momento, es la defensa de los derechos, de los derechos humanos, de los derechos económicos, de los derechos sociales, civiles, en un contexto en el que el auge de la extrema derecha, lo que pone en duda fundamentalmente a través de su guerra cultural, es precisamente la universalidad de los derechos. Según ellos, eh, hay, se, se genera un escenario en el que algunas personas están dentro y la mayoría social trabajadora, sobre todo, está fuera de ese gran Konsens. fundamental, dass wir die als ein Element in der der auf europäischer Ebene. Am 2. August 2017 wurde die Juventa von italienischen Behörden beschlagnahmt. Sie war eins von vielen Schiffen der zivilen Seenotrettung. In den Monaten vorher war ich auf ihr dreimal auf dem zentralen Mittelmeer und hatte das Glück helfen zu können, tausende Menschen vor dem ertrinken retten zu können, zu retten. Jahrelang wurde gegen uns ermittelt und jetzt am 21. Mai geht unser Prozess in Italien los. Beihilfe zur illegalen Einreise, lautet der Vorwurf. Die Höchststrafe dafür 20 Jahre. Auch bei uns, also bei der zivilen Seenotrettung, ist die Rechte ein wichtiger Faktor, weil mit Migranten wird leider immer wieder oder mit Menschen auf der Flucht wird Politik gemacht und die Rechten nutzen natürlich dieses Thema, um versuchen Wähler zu stimmen, Wählerstimmen abzufischen und eben sowas wie Salvini, der hat sich natürlich gefreut, als er erfahren hat, dass es da Vermutungen gibt, dass, es, dass wir was Kriminelles gemacht hätten, dass wir uns nicht ans Recht gehalten hätten, dass es da Menschen gibt, die mit Schmugglern zu arbeiten, was auch immer. Das hat, war für Salvini natürlich so eine Art Honigtopf und er hat immer wieder, egal ob gegen uns oder gegen Carola Rakete oder andere NGOs, sobald es da Prozesse gab, da hat er sich immer eingemischt, hat laut mitgeredet. Die Identitäre Bewegung hat ein eigenes Schiff zwischenzeitlich gehabt und war mit dem auf dem zentralen Mittelmeer unterwegs, um NGO-Schiffe zu stoppen. Also die Rechten sind da ganz doll mit drin verwickelt. und man muss ja auch klar sagen, unser Prozess, es geht nicht darum, ob wir ein Gesetz gebrochen haben oder nicht. Es geht um Politik, es geht um Solidarität, die vor Gericht steht. Und unser Prozess ist ein politischer Showprozess. Und natürlich wird diese Rechte, wird in Italien unseren Prozess nutzen, um eben Meinungen zu machen, um Stimmung zu machen, gegen Menschen auf der Flucht vor allem. Brick by Brick, Wall by Wall. Das muss vor allem oder ganz besonders die Köpfe in den Mauern meinen. Und das ist das, was wir als linke Aktivistinnen jeden Tag machen müssen. Wir müssen Köpfe in den Mauern einreißen, hier bei uns in unserer Gesellschaft. Für das Leben gegen den Tod. Wow. Es sehr Session, dass Unität auf der left absolut in to order to defeat the far right. But in particular, that the left should have more confidence that it should really go out there, that it should argue for system change, it should uh, close any space available to the far right, and it should really strongly articulate the case for a, an alternative vision of society, a reality of society based on justice, equality and peace. Die Konferenz war ein guter Ort der Vernetzung, dass die europäische Linke sich miteinander vernetzt, aber eben auch mit Aktivistinnen und Aktivisten, die in konkreten Initiativen aktiv sind. Die Gefahr von rechts nimmt zu. Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern Europas. Und deswegen ist es auch so notwendig, dass die Linke sich vernetzt und dass wir gemeinsam diesen Kampf führen. Wir haben viele inspirierende Beispiele heute gehört. Und äh, ja, eine starke Linke in Europa ist dringend notwendig angesichts der wachsenden Gefahr von rechts.